Ja, hallo zusammen. Ich bin Nadja, eure Kanzlerin für den Klimaschutz sozusagen. Nie gab es mehr zu tun. Ja, morgen sind Bundestagswahlen, aber keine der großen Parteien hat die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens im Programm. Versteht die Politik nicht, dass wir Klimaschutz und Sozialpolitik zusammendenken müssen? Ist denn ein bedingungsloses Grundeinkommen so weltfremd im 21. Jahrhundert? Come on, soll ich euch mal sagen, was ich weltfremd finde? Kohleausstieg 2038. Deutschland ist für viele ein wirtschaftliches Vorbild, aber wir wollen eine Wirtschaft, die im Einklang mit dem Klima wirtschaftet und nicht eine, die unsere Erde zerstört. Ja, wir in Deutschland sind eine der Hauptverursacher und sind deswegen auch gerade hier in Deutschland gefordert, unsere Gesellschaft auf Nachhaltigkeit umzubauen. Und Nachhaltigkeit, nachhaltig ist nur eine Sozialpolitik, die fundamental anders gedacht ist. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, also um ein bedingungsloses Grundeinkommen, führt kein Weg vorbei, weil es elementar für den Klimaschutz ist. Ein paar Beispiele in der Landwirtschaft zum Beispiel. LandwirtInnen haben sich zum Beispiel auf wenige ertragreiche Arten spezialisiert. Deswegen Gibt es an vielen Stellen Überproduktionen und betriebswirtschaftlich rechnet sich dieses Modell für die Landwirtinnen nicht. Das fördert umweltzerstörende Praktiken. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen haben landwirtschaftliche Betriebe die Möglichkeit, auf umweltfreundlichere Produktionen umzusteigen. Ja, und die Landwirtinnen, die wären dann die werden unabhängig von teuren und umweltzerstörenden Pestiziden. Das landwirtschaftliche Ökosystem wäre damit vielfältiger und und ich frage euch, sollen wir auch weniger arbeiten? Ja! Richtig, weniger Wochenarbeitszeit für alle verringert den gesamtgesellschaftlichen CO2-Ausstoß um ein Vielfaches. Das hat eine schwedische Studie schon vor sechs Jahren herausgefunden. Vor sechs Jahren, komm Und bereits eine einprozentige Verkürzung der Arbeitszeit hätte eine 0,8... Reduzierung von CO 2 Emissionen zufolge, aber erzähl das jetzt mal ein FDP Parteipolitiker. Und dann, zum Ende Nie gab es mehr zu tun, ja, sagte ich am Anfang, und so äh, sagt auch die FDP, aber bei der Arbeit, also bei der Erwerbsarbeit, bei der Wochenerwerbsarbeit, da ist weniger mehr. Also wir sollten tatsächlich weniger arbeiten. Und was macht man mit der hinzugewonnenen Zeit? Menschen könnten dadurch entschleunigte Entscheidungen treffen, zum Beispiel auf CO2-reduzierte Mobilität umsteigen. Ich würde lieber Fahrrad fahren und die Öffis nutzen. Das wäre natürlich erstmal langsamer als andere wie Fliegen und äh, Autos und sowas, aber es wäre klimafreundlicher. Ja, Also steigen wir alle um auf klimafreundlichere ähm, Mobilität und dazu brauchen wir natürlich auch ein Grundeinkommen. Um das leisten zu können, weil wir die Zeit brauchen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele von vielen, weshalb das bedingungslose Grundeinkommen der wichtige fehlende Baustein für den Klimaschutz ist. Und deutlich muss ich sagen, ich freue mich so sehr, dass gerade so viele hier sind und auch drumherum immer mehr Neugierige dazukommen. Wir sind ja hier nicht nur hier für uns da, wir sind auch für viele andere da, die es nicht geschafft haben, aus zeitlichen oder gesundheitlichen oder anderen Gründen hier zu sein. Wir sind für alle die hier, die sich weltweit ein bedingungsloses Grundeinkommen wünschen, die deswegen vielleicht auch auf die Straße wollen, aber vielleicht nicht können oder dürfen vielleicht deswegen sogar politisch verfolgt und bestraft werden würden. Wir sind für alle die hier, die der Meinung sind, dass Menschen eine Daseinsberechtigung auf dieser Erde haben. Ganz egal, ganz egal, ob sie in ein reiches Haus geboren worden sind oder durch andere Glückszufälle oder Pech ans Vermögen gekommen sind oder nicht. Wir sind der Meinung, dass jeder ein sorgenfreies Leben verdient hat. In der EU hatte jemand eine ganz geniale Idee. Die Bürgerinitiative, die Europäische Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen wurde ins Leben gerufen. Kurz die EBI Grundeinkommen. Wir sehen das Potenzial jetzt schon, EU-weit bedingungslose Grundeinkommen einzuführen, um unsere Existenz zu sichern und wie wir eben am Klimabeispiel gemerkt haben, um unsere Existenz auf diesem Planeten zu sichern aber auch damit jeder Mensch an der Gesellschaft teilhaben kann. Wir halten es für selbstverständlich, dass es ein Grundrecht sein sollte, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Gegenleistung hier ein, ein sorgenfreies Leben auf dieser Erde führen zu können. Und ich bin hier, da ich große Lust habe, mit euch zusammen dieses Ziel zu erreichen. Ich merke, auch große Lust. Das freut mich. Und ich muss dazu sagen, ich bin ähm, neben meinem Amt als Kanzlerin, auch äh, nebenher noch tätig zum Beispiel als Musikerin und ähm, ich habe letztens meiner Tante erzählt, ich habe dann wieder eine CD aufgenommen und sie antwortet so, ach wie toll und wie viel habt ihr schon verkauft? Naja, antworte ich, ich habe mein Auto, mein Kumpel hat sein Haus verkauft. <lacht> Ja, in diesem Sinne, also wir alle kommen irgendwie zurecht und wir meinen, es gibt immer Menschen, die es noch schlechter haben als wir. Und wir sollten ja nicht meckern, aber wir sehen doch schon hier in Europa, die Klimakatastrophen, die machen nicht vor diesem, Kon äh, vor diesem Kontinent Halt. Die kommen auch nach Europa. Daher brauchen wir krisenfeste Lösungen. In ganz Europa, eigentlich in der ganzen Welt. Überall. Und falls es hier noch jemand gibt... Der oder die noch nicht unterschrieben hat. Die EWI-Rundeinkommen, also die Europäische Bürgerinitiative bedingungslos account kann man natürlich auch immer noch unterschreiben. Wir wollen diese Woche nämlich die Millionen knacken. Also, falls es auch Leute in eurem Bekanntenkreis oder in eurem Freundeskreis oder in der Nachbarschaft gibt, die äh, noch nichts davon gehört haben, erzählt denen gerne davon. Jede Idee wird erstmal skeptisch betrachtet, bevor sie irgendwann als ganz selbstverständlich wahrgenommen wird. <lacht> In unserem Team der EBI gibt es eine ganz bunte Mischung von MitstreiterInnen. Also da kommt quasi das Ganze gebündelt, was es an Grundeinkommensinitiativen und Gruppen gibt. Wahrscheinlich, äh, ja, ihr kennt ja schon mein Grundeinkommen, bekannt durch so viele tolle ähm, durchgesetzte Ideen und äh, die Durchführung und auch die Expedition Grundeinkommen, da wird es ja nächstes Jahr im Mai wieder spannend. Da müssen alle BerlinerInnen hier äh, die Ohren und o Augen offen halten, seid bereit für die nächste Unterschriftenaktion. Da knackt ihr natürlich auch die, wie, wie viel waren das? 200.000 Adolf, Schafft <lacht> ihr? Und da gibt es natürlich auch die ähm, viele Parteien, ihr habt sie auch schon äh, gehört und gesehen, auch die ähm, Partei, zum Beispiel Bündnisrundeinkommen oder die Tierschutzpartei, diese Einzelpersonen und Gruppierungen und Vereine sind auch in der EBI vertreten und sind aktiv dabei, die EBI durchzubekommen. Also, wie sieht's aus? Ähm, wir haben ja jetzt schon ein Sechstel der Unterschriften zusammen und das ist ganz schön viel. Wir haben ja noch ganz viel Zeit. Also wir schaffen das Leute. Vielen Dank an die, die schon unterschrieben haben und die das alles jetzt hier äh, schon erreicht haben, was wir bisher erreicht haben, die das möglich machen, dass weiterhin unterschrieben werden darf. Ihr seht wahrscheinlich auch, ähm, wo ist ein Verkehr, ein Schild, irgendwo gibt es äh, Kohle statt Kohle. Da geht es genau, da vorne geht es natürlich auch um die EBI, was heißt natürlich steht nicht drauf, aber hier können wir draufschreiben sollen. Es werden auch Flyer verteilt, äh, wo ihr online unterschreiben könnt. Online ist auch wichtiger als handschriftlicher, weil das direkt... Zählt wird und direkt in die Statistik einfließt, also bitte online unterschreiben. Unmöglich schnell, wir wollen die Millionen knacken. Ja, jetzt komme ich nochmal kurz zurück zu den Gründen, warum das bedingungslose Wohneinkommen so wichtig ist. Ihr kennt alle den Spruch, Liebe geht durch den Magen. Und ja, Liebe geht durch den Magen, außer man hungert. Die Corona-Krise hat mir viel beigebracht. Ich war zuerst in so einer Schockstarre und ich habe gesehen, Leute haben zugenommen, weil sie sich zu wenig bewegt haben und ich habe gesehen, die finanzielle Ungleichheit hat zugenommen, weil sich politisch zu wenig bewegt hat. Und ich sage euch, ich bin im generell total niedlich, aber die finanzielle Ungleichheit, die darf ruhig mal abspecken, die soll abnehmen, aber so richtig, denkt ihr auch? <klass> hat auch Hunger. Dann wollen wir auch mal über unseren Tellerrand blicken. Nehmen wir unsere Kritiker in ernst und an die Wand. Also besprochen, sie sagen, du hast auch schon erwähnt. Sagen ähm, zum Beispiel, ja, wenn man arm ist in Deutschland, dann hat man doch schon genug. So, äh, ich meine, man kann ja jeder beantragen, oder? So, wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn man arm ist, dann hat man doch schon genug Sorgen. Dann will man nicht auch noch beweisen müssen, dass man arm ist, um irgendwas zu beantragen. Ja, okay. also die Armen sollen das schon bekommen, aber die Reichen ja auch schon. Die brauchen das doch gar nicht. Komm on, wir leben im 21. Jahrhundert. Willst du wirklich diesen teuren, weil aufwendigen Kontrollapparat am Leben halten, nur um herauszufinden, ob jemand irgendwie arm ist oder reich ist, schon genug hat? Ja, aber das ist auch nicht nur für die. Kontrollsysteme aufwendig, sondern eben auch für die Armen und für die Reichen, dass wir eigentlich, das wäre eigentlich, würde genauso funktionieren wie, die Ein-, wie der Einkommenssteuerfreibetrag. Ja, aber das wäre doch gar nicht finanzierbar, oder? Und wir leben im 21. Jahrhundert, natürlich ist das finanzierbar und es gibt so viel mehr Finanzierungsmodelle als, ich, als mir jetzt überhaupt einfallen, deswegen wollte ich da wahrscheinlich gar nicht drauf eingehen, das kann man sich alles ausrechnen und deswegen ähm, schaut einfach mal nach, wenn man die Ämter wie Jobcenter, BAföG, wenn man das alles wegnimmt, dann werden so viel Gelder frei oder auch der steuerfreibetrag, der jetzt schon da ist, der wird gar nicht in die Berechnung einge äh eingeflossen bei den meisten. Aber wenn das alles mal zusammenkommt, dann haben wir wirklich ein dickes Grundeinkommen für alle, was ganz wichtig ist. Aber, was gibt es noch zu meckern? Genau, wer würde denn dann noch arbeiten? Come on, wir leben im 21. Jahrhundert. Unser System würde jetzt schon zusammenbrechen, wenn jetzt nicht schon so viele ehrenamtlich tätig wären. Das heißt für wenig oder für gar keinen Lohn. Aber wer würde denn die Drecksarbeit machen? Come on, wir leben im 21. Jahrhundert. Wofür werden denn so viele Maschinen entwickelt, wenn ich dafür, unsere, uns die unbeliebte Arbeit abzunehmen und... Wer bestimmt denn, was eine Drecksarbeit ist? Wenn ich eine Arbeit wirklich wichtig finde, dann will ich sie doch machen und dann will ich sie auch gut machen. Und was haben wir für ein Menschenbild, dass wir es für selbstverständlich halten, dass andere uns die Drecksarbeit gefälligst abnehmen. Was ist das für ein Menschenbild? Willkommen im 21. Jahrhundert, meine Lieben. Liebe geht durch den Magen, außer man hungert. Ja, und ich will, dass alle ganz unbürokratisch was abbekommen vom Kuchen. Ich will, dass statt einem Knurren wieder Liebe durch alle Mägen geht. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, guten Appetit, eure Kanzlerin für Klimaschutz, nie gab es mehr zu tun.